Hallo zusammen, hallo Freunde, heute möchte ich mal wieder einen kleinen Test machen und zwar habe ich, Kunst schimpft sich das, das von Thomas Philips, ist auch eine Eigenproduktion und zwar Acryltransparent Lasur Glänzend, eigentlich zum Versiegeln von Acrylgemälden. Ich werde das aber jetzt mal in die Farbe einrühren und schauen, ob es wenn es trocken ist, ob es dann vielleicht wirklich glänzt und ob es sich natürlich auch verträgt mit unserer Farbe und alles. Aber wichtig ist, vielleicht kann man hier einen Schlussfinish bekommen, wo glänzend ist. Schauen wir mal. Äh, Bild ist 24 auf 30 cm, ist ja nur ein Testbild. Ich zeige euch jetzt aber noch kurz die getrockneten Bilder, die zwei großen, wo ich gemacht habe. Das war das erste. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen das gleiche Problem. Ihr seht, die Zellen sind ziemlich stark auseinander gelaufen. Ich hoffe ihr seht alles. Muss so, Mal schauen mit der Kamera. Ja. Ähm, ich kann euch kurz noch mal einen Vergleich zeigen. Ihr kennt vielleicht meine alten Bilder noch. Die habe ich schon eingepackt. Und zwar wegen diesem Vinylkleber. Seit neuestem ist der ja einiges dünnflüssiger. Ihr seht hier, das ist eigentlich gleich ähnliche Technik und da sind die Zellen eigentlich gut geblieben. Ja, und das ist ein bisschen das Problem, was wir gerade mit dem Menükleber haben. Äh, hab ich habe vor kurzem noch mal mit Gerstecker gesprochen, also mit der Victoria. Sie hat gemeint, sie prüfen das noch mal. Ich habe auch noch mal einen Kanister was von dem Produktionsdatum das war und so weiter Ihnen noch mal geschickt jetzt schauen wir mal, ich hoffe es wird wieder besser, weil so ist es etwas, ihr seht am ja im Vergleich, gut, der Rahmen war nicht ganz gerade, ein bisschen ist es in die Mitte gelaufen, aber ihr seht, wie die Zellen ziemlich auseinander gelaufen sind. Ich meine, es hat trotzdem was, ein schöner Effekt, das zweite große Bild, wo ich dann auch mit Kammtechnik gearbeitet habe, das ist besser geblieben. Ich hoffe, ihr seht, ist halt groß, ne? klar. Das ist ja 80-40 cm. Also, das ist einiges besser geblieben. Dieses habe ich ja auch mit dem Cell Creator gemacht, nicht mit dem Silikon. Vielleicht Cell Creator auch ein bisschen besser. Ich habe keine Ahnung, aber ja, was soll ich sagen. Ist halt so, es hat trotzdem was, ich hoffe wie gesagt die bekommen den Vinylkleber wieder richtig hin, dann wird das, also die wo mich vielleicht heute zum ersten Mal sehen, dieser Vinylkleber Artist Junior von Gerstecker, auch eine Eigenmarke, super Produkt eigentlich, super Preisverhältnis und ich hoffe wir schaffen das wieder, dass es etwas dicker wird wieder, dann passt es äh, Farben habe ich angemischt, nur im Prinzip Himmelblau von Amsterdam und oh, dieses Bright Aqua Green von Liquitex und Weiß. Also, ich zeige euch nachher kurz, wie ich es einfülle. Ich sage einfach mal, ich denke mal, ich mache erstmal so 10% rein, vielleicht ein bisschen mehr. Das Gläschen kostet äh, 1,99 und da sind 75 ml drin. Jetzt schauen wir mal. Also lasst uns starten. Also lasst uns starten. Nehmt mal von diesem Gläschen. Ja riecht nicht anders wie Acrylbinder. Macht einfach mal einen guten Schuss rein. Ob das jetzt 10% sind oder nicht, ihr kennt mich ja, ich bin nicht ganz so genau. Es ist halt eine günstige Alternative zu diesen teuren. Wenn ich jetzt natürlich da die ganze Flasche reinmachen muss, lohnt sich das schon wieder nicht mehr. Wobei, das ist jedem selber überlassen. Das macht die Farbe auch etwas dicker. Ich denke mal, da muss man auch gut umrühren, dass sich das auch richtig verteilt. Da kleckere ich schon wieder. So. Jetzt habe ich vor lauter Reden vergessen, was ich machen wollte. Komm, wir machen das, was viele gerade machen, dieses in der Mitte aufgießen und nach außen ziehen. Habe ich jetzt eigentlich noch nie gemacht. Ich finde es, ja, gefallen, also nicht gefallen würde ich nicht sagen. Ich finde es ein bisschen langweilig, aber gut, das ist auch Geschmackssache, wie immer halt. Oder wie alles. So, ja, was mache ich denn rein? Komm, ich mache Cell Creator rein. Kennt ihr ja, gehe ich mal mein davon aus. 1, 2, 1, 2, 2 Tropfen reichen. Nochmal etwas umrühren. So, ich ziehe mir jetzt aber erstmal eine weiße Lein. <lacht> eine von diesem Blau. eine von diesem grün setze jetzt hier noch mal aus und weiß dass wir einiges an material haben so ha, okay, keine kleine spachtel wartet geschwind doch tatsächlich Spachtel vergessen. Ich nehme einfach diese kleine, jetzt wartet mal die Luft ein bisschen raus, das ist jetzt das nächste Problem. So und dann ziehen wir das einfach hier heraus. gar nichts abmischen, äh, abwischen denke ich mal weil doch besser etwas gemischt aber ich denke mal doch ein bisschen abziehen ist besser dann kommt die Farbe besser durch Seite. Ich erhitze es mal noch mal kurz, ob dann gleich was passiert. mal die andere Seite. Was mir jetzt auffällt, ziemlich weiße Bläschen, also weiße Zellen. Das passiert gerade. Und damit das noch nicht ganz gefällt, machen wir einfach noch eine blaue Linie drüber. Kurz nochmal die Bläschen raus. Mehr Blau reinbekommen? Neues Tuch? Dann haben wir wenigstens ein bisschen mehr Blau drin. Aber die weißen Zellen kommen natürlich auch, weil ich ja außenrum noch weiß gemacht habe. Schaue ich mal, dass wir die Ränder auch ein bisschen zu haben. Okay. Also wie gesagt, geht nicht direkt um das Bild, sondern um jetzt auch mal den Test, ob das funktioniert mit diesem, ja, zum Versiegeln, ob es glänzen wird. Steht ja nur Kunst drauf, mehr steht nicht drauf gut Jetzt wir das noch mal das nochmal zum Schluss. Gut. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Farbenspiel drin durch das Blau. Das war es dann eigentlich schon mit dem Bild, weil ich, oder wir jetzt abwarten müssen bis es getrocknet ist, ob es dann wirklich glänzend rauskommt oder nicht, wir schauen. Ich lasse vielleicht jetzt trotzdem nochmal kurz 10 Minuten einwirken, lasse die Zellen ein bisschen arbeiten und dann zeige ich es euch nochmal von nahem und dann natürlich dieses Mal auch gleich wenn es getrocknet ist. Dann schauen wir mal. Also, bis gleich. So, Freunde, jetzt von allem. Also ihr seht, eigentlich nichts Besonderes dieses Mal. Es geht halt wirklich jetzt darum, wie es aussieht. Wenn es getrocknet ist. Wobei die weißen Zellen auch was haben. Ist jetzt nicht mal so ein farbenfrohes Bild, wie ihr sonst von mir gewöhnt seid. Aber muss ja auch nicht immer. Okay, dann zeige ich euch gleich, wenn es getrocknet ist und dann bin ich echt mal gespannt. Also, bis dann. Jetzt ist das Bild getrocknet. Ich zeige es euch mal. Man hat einen leichten Schimmer drauf. Wie gesagt, ich habe auch nicht viel reingemacht von diesem. ja, ich sage immer noch Acryl. Schlusslack. Was mich aber erstaunt und zwar die Zellen sind nicht stark verlaufen, so wie sonst immer. Wenn das natürlich auch dazu beiträgt und hilft, dass die Zellen nicht mehr so arg verlaufen, gerade mit unserem Menükleber, dann hat es auch schon seinen Zweck erfüllt, sage ich jetzt mal. Okay, dann habt ihr jetzt einfach mal die Puppen gesehen, oder ich zeige es euch nochmal geschwind. Also wie gesagt, nicht so auf das Bild achten, war nur zum Test. Okay, und es gibt eine ganz weiche, glatte Oberfläche. Also anders wie sonst eigentlich immer. Gut, ich werde es weiter testen. Und dann schauen wir mal. Also, dann macht's gut. Ich hoffe, euch hat's gefallen wieder. Dann wünsche ich euch was. Bis dann. Tschüss. Bye.